Auch wenn ihre Freude über eine überwundene Krise noch so groß ist, wird es das erlittene Leid nicht ungeschehen machen. Die Vergangenheit ist unabänderbar. Aber vielleicht wird die Erinnerung an den Prozess, wie sie gemeinsam aus der Krise herausgekommen sind, zu einer bleibenden positiven Erinnerung werden. Deshalb ist es sinnvoller, als darüber zu diskutieren, wie man in die Krise hineingeraten ist, darüber zu sprechen, wie man gemeinsam aus der Krise herauskommen kann.